Guten Tag, Herzlich Willkommen, es geht weiter, nach der Angelfolge muss jetzt natürlich alles neu ausgerichtet werden, gell? Das, wir können jetzt nicht mit der Angel hier rumrennen. Und ich brauche endlich mal One Bag, heißt das Addon, oh, das ist so toll mit dem. So, hier können wir öffnen, haben wir geangelt, das haben wir geangelt, schöne Sachen, kann ich verkaufen. Stoffsachen schöne, toll, eine Brust und die ist nicht besser als die, die ich anhabe, bei den Beinen ebenfalls, aber es gibt ein Gold, also kommt wieder Kohle rein. Hier haben wir Leder, ich mache mal, so dann packt es mir nämlich die, das Material, die Handwerkssachen woanders rein, das ist hier, hier ist Handwerksbeutel. Ein Achtplatzbehälter, das ist ja nicht schlecht, danke, nett. Schlüssel des Dockmeisters benutzen, schließt die Schließkassette des Dockmeisters auf. Mhm. Na okay, hier ist es nicht, denke ich. Äh, das sollte eigentlich in der Handwerkstasche landen, hallo. Warum räumt das nicht auf? Was ist das hier für eine Tasche? Gar, gar nichts, deswegen. Mhm. Mhm. Verbrauchbare Gegenstände sind da drin. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Aha. Sieht doch schon besser aus. Diese Tasche wird ignoriert. Das sollte ich eigentlich besser Sachen reintun, die ich äh, verwende, so im Genau, den kann ich da auch nämlich rein tun. Ach, das ist super Urlaubflosse ich schau gerade. es muss natürlich alles sortiert werden, Leute es ist so bei WoW aber wir haben ja jetzt wieder ein Schwert an jetzt können wir endlich weiter ich mach Spaß ja, man muss sich schon manchmal neu orientieren hier können wir jetzt endlich die Quest abgeben wir haben Nie das Halskette gefunden auf dem Grund des Sees. Quest beenden. Jo, und hier machen wir jetzt weiter. Was ist das? Süßwasserall wieder cool. Ein Schwarm Fische. Für alle, die es noch nicht wissen: Wir sind in Seehain. Im Rotkammgebirge. Wir sind dem Heldenaufruf gefolgt. Ja. Da schicken sie uns hin. Die sich lohnendsten Quests, scheinbar. War klar, dass ich jetzt alles ziehe. Aber macht nichts. Ich bin ein Todesritter. Ich, ich hoffe, ich halte das aus. Wenn nicht, machen wir. Ma. Apokalyp Apokalypse. Apokalypse? Jetzt reicht's hier. Der Ei rennt weg, der andere schnaubt hier rum. Da kannst du dich gar nicht konzentrieren beim Kämpfen. Oh, ist das laut? Ja. Yeah. Sei mal nicht so krantig. Irgendwann sage ich mal was Unanständiges zu ihr. Sie fordert's raus. Lilly. Meine kleine Lilly. Ey. Ich hab kein Ziel. Ja, heute bin ich sehr, sehr, sehr, sehr, sehr schnell. Ich sehe schon. Reaktionszeit gleich null. Also gleich äh, keine Reaktionszeit. Völlige Apathie durch Hitze. Ein kleines Murloch. Ein kleines Murloch. Ne, Nee, heute lässt hält sich die K Hitze in Grenzen, aber die war letzt, die letzten Tage, Es war Hölle. Ich hab gedacht, mir brät mein Hirn weg. Und es hat halt immer noch Auswirkungen, glaube ich, allerweil dann nur Medikamente dazu, wunderbar. Läuft. Ja, ich muss ja eh Molox killen. Das passt schon, dass wir hier sind. Müsst jetzt eigentlich auch relativ schnell gehen, Leute. Kann ich den treffen schon damit? Ja. Wunderbar. Wunderbar. Ich kann auch mit äh, Ausbruch ziehen. Das ist ja klasse. Wie gesagt, ich lerne Todesritter jetzt richtig kennen, weil ich habe eigentlich Todesritter jetzt nie ernsthaft gespielt, sondern immer nur so am Rande. Ich wollte ausprobieren, fanden auch ganz nett. Aber war nie so eine Klasse, wo ich dann unbedingt hochspielen wollte. Wie gesagt, meine Lieblingsklasse ist immer noch Droide. Nachts Elf. Einfach vom Aussehen her von allem, also die Geschichte der Elfen und so weiter. Ich bin halt ein kleiner Nostalgiker und Baumkuschler. Ich geb's zu. Aber jetzt doch Lilly. Ich irgendwie voll auf den Geschmack von Todesritter spielen. Komisch. Also seltsam. Ich habe es nicht so toll empfunden wie jetzt. Seht ihr das? Ich habe für euch eine Klasse angefangen, die noch nicht mal mir liegt. Hm? Ich habe mir gedacht, das passt am besten zu Shadowlands, die Story, weil es einfach auch damit zu tun hat und, und so düster ist und so. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Ich glaube, das ist ein Weltenboss sogar. Ich bin mir da nicht sicher, ob ich den jetzt schaffe, aber schauen wir mal. Wenn nicht, in jedem Spiel stirbt man irgendwann mal. Oh je, und ich habe noch nicht mal einen Heiltank. Jetzt machen wir mal hier äh, Apokalypse. Und ich lebe noch... Ey, ey, ey, ey, ich lebe noch. Vor lauter Knöpfe da unten gucken. Da sieht's richtige richtig gedrückt. Ui. Ey, das war jetzt echt heftig. Ey, der war jetzt echt heftig. Schön. Wir haben es geschafft. Tät jetzt interessieren kann ich. Ich kann mein Flugreittier beschweren. Schaut, seht ihr das? Das ist der Himmel auf Erden, Leute. In Klassik hat man das alles latschen müssen. Du musst dich erstmal zum... Oh Gott. Das ist Himmel. Der Himmel auf Erden. Das ist echt so. In Klassik hochleveln. Da haben wir. Das war die richtige Entscheidung. Ich habe mir gedacht, wo könnte ich jetzt am schnellsten hochleveln? Weil ich ja weiß, wie das mit dem Gelatsche ist. Das, das nimmt am meisten Zeit weg und, und nervt einfach. Ich meine, hier, wenn ich jetzt fliege, hat man nur schöne Landschaftsaufnahmen und Berge und Häuser und ja, romantisch kann das auch sein. Kann, wenn man will. Äh, bei mir ist es eigentlich eher so Hitze. <lacht> jetzt stehen die immer noch an, leid Hasi! Ist das süß! Da ist Hasi! Oh mein Gott, ich muss was aussuchen oder was? Ihr habt den Modell? Was? Ach, leck mich doch! Poiselein. Sie tanzt und tanzt. Okay. Ich darf hier also nicht länger rumstehen. Ich fange sofort zum Tanzen an. Die hat die Denseritis. Lillys Denseritis muss geheilt werden. Also muss sie tanzen. Hier, die Quest haben wir richtig. beendet. Jetzt haben wir auch wieder Platz. Tag auch. Schön, gell? Hier hinten? Beim Magistrat Solomon. Braucht ihr Hilfe? Wir müssen uns vorbereiten. Habt ihr den Gnome-Korridor gefunden? Ja klar. Hervorragend. Ich ändere noch ein paar Einstellungen, dann können wir beginnen. Quest beenden. Der Gnomenkorder scheint zu funktionieren. Ich habe ihn euch angelegt, aber wir müssen noch die Empfangsfrequenz einstellen. Verlasst Seehain in Richtung Norden und folgt der Straße bis zum Friedhof. Wenn ihr am Friedhof angekommen seid, versuche ich zu senden. Okay. Annehmen. Seid vorsichtig. Okay, das ist besser. Juhu! liebe Grüße! Tortilla! Dich grüße ich auch. Schön, dass du hier stehst. In deinem wunderschönen, kompletten, also wirklich Erbstücks, Outfit, alles. Also wirklich das Ganze. Toll. Bewundernswert. Habe ich noch nicht. Aber es kommt. Vielleicht kommt es noch. Vielleicht nicht. Ist auch nicht so schlimm, wenn ich es nicht habe. Davon geht die Welt nicht unter. Und WoW macht auch ohne Spaß. Ich muss nicht posten. Nein, nein. Nur weil ich es nicht habe, gell. Ich <lacht> bin so neidisch. <lacht> Ist ja gar nicht wahr, aber ein bisschen. Test es? Ach, auf dem Friedhof soll ich ihn testen. Der ist da unten, genau. Ah ja, den hätten wir jetzt auch nicht killen müssen, aber... Was, was tot ist, ist tot, gell? Testet den Gnomen Dingsbums. Aha, Quest hier beenden. Könnt ihr mich hören, Lilly? Ist das Ding an? Ah ja, ich sehe euch jetzt dort. Schön. Als erstes steht ein flotter Marsch. Durch die Rotkammenschlucht direkt im Norden von Seehain an. Tötet jeden Gnom, den ihr seht. Huch, hab ich Gnom gesagt? Ich meinte Knoll. Tötet jeden Knoll, den ihr seht und nehmt ihnen zum Beweis eurer Tat das Halsband ab. Eine Warnung, Lilly. Hütet euch dort draußen vor den Ettins. Meine Kundschafter haben in letzter Zeit riesige Blut. Blutrüstig na, blutdürstige Ettins in den Schluchten gesehen. Geht ihnen aus dem Weg, wenn ihr weiterleben wollt. Solomon Ende, ich melde mich. Ist in Ordnung. Marshall, Maris hat was für mich, sehe ich gerade. Wenn wir da eh schon hingehen, dann nehmen wir das auch gleich mit. Maris, ich komme. Ich helfe dir. Dragona, liebe Grüße. Jetzt fangen es natürlich an alle in Dragon. Black Dragon, Red Dragon, Green Dragon, White Dragon, Clear Dragon. Ach, was es alles gibt. Ist logisch, passt ja auch zum neuen, was jetzt kommt. Zur neuen Erweiterung, damit mir das politisch korrekt ausdrücken. Und seht, seht, wie schnell das geht. Ich habe schon überlegt, einfach ankrat, bam, Leute. Habe ich echt schon überlegt, weil so schlecht spreche ich jetzt nicht. Ihr seid über ein Dokument der Knolle gestolpert. Der Knoll, von dem diese Propaganda stammt, kann ein wenig schreiben. <lacht> Anscheinend hat jemand auch ein Stück aus der Schriftrolle gebissen. Tötet Ardo Schmutzbranke, okay. Manche Geschichten sind sehr seltsam, finde ich, aber meine Geschmäcker sind verschieden. Hirni, ich hätte mich Hirni taufen sollen, nicht Lilly. Mein Pet heißt Hirnfresser und da ist der Elite. Der Schlucht Ethin. Ach, ich den schaff mal locker, denke ich. Auch wenn er schwer ist. Vielleicht ist das. Wir testen's. Wenn die mich so warnen, dann kann ich den schaffen. Haha, Christi. Hallo Ethin. Ich bin heute größenwahnsinnig. Ich heiße Lilly. Flucht hin, ich tue ihm weh. Also so schwer kann der nicht sein. Wir schaffen das mit Apokalypse und dunkle Transformation. Ja, du hast jetzt die volle Ladung, Lillywin kriegt. Und ja, dieses Tier, von dem sie mich gewarnt haben, es lebt nicht mehr. Hier vorne, back. Baumwollschwänzchen, Du bist fällig! So. Da stehen sie. Nein, sie singen nicht. Mal schauen, wie viele kommen. Nur der? War auch schon mal schwerer. Halsbänder gibt es hier genug. Ich ziehe jetzt mal ein bisschen zusammen. Das ist, nervt hier. Oh, da ist. Oh, da ist was Schönes. Ein schönes Pet, ein schönes Haustier. Hier ein Buzzard-Küken. Hoffentlich fliegt es nicht in, in äh, Seuche hier. Tod und Verfall. Dann war es einmal ein Bussartküken. Ich würde das gerne besiegen. Und wenn es ein schönes blaues oder? Nein, es ist ein graues. Also besiegen wir es. Renny räumt den Magen auf. Nee, Renny räumt den Bossard auf. Das Küken. <lacht> Nö. Keine Falle. Kaninchen. Guten Tag. Nein. Dich will ich auch nicht. Aber tut ganz schön weh. Mein lieber Schieber. Und effektiv war es. Unheimliches Glück. Jetzt wechseln wir nicht, dass äh, mein kleiner Renny dann nicht mehr ist, soll ich den fangen. Gesammelt habe ich schon einen von drei. Drei können man sammeln. Für was brauche ich drei? Gar nicht. Schauen wir mal. Vorratskiste, Vorratskiste. Gibt es hier noch irgendwas, wo man sammeln kann? Ja! Ey, gut, dass ich nochmal zurückgeschaut habe. Da steht auch einer. Brauche ich den Berste? Ja, hier wird mir irgendwas anzeigt. Ich, ich soll hier irgendwas Halsband, Halsband, Halsband. Rotkampfvorratskiste. Okay, die muss ich killen. Wie schnell das geht, ehrlich. Und ich bin noch nicht mal so perfekt geskillt oder verzaubert und keine Ahnung was alles. Nö, gar nicht. Okay, Schachtel mit Wildratten, ja klar, die müssen Luft kriegen. Okay, Danford, dann sage ich jetzt mal, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und nicht nur zu dir, Danford, sondern zu allen. Liebe Grüße, alles Liebe, wenn es euch gefallen hat, dann schaut es wieder rein, lasst mir ein Like und ein Abo da, freue ich mich immer, auch über Kommentare. Liebe, liebe Grüße gehen raus an alle. Tschüss!